Kurz erklärt, DSGVO Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union. EU-weit ist darin der Umgang mit personenbezogenen Daten einheitlich geregelt. Offiziell dient die DSGVO dem Schutz der Daten europäischer Bürger. In ihr wird das Recht auf Vergessenwerden geregelt, also das Recht darauf, Unternehmen aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen. Weitere Punkte sind Informationsfreiheit und informelle Selbstbestimmung. Möchte jemand bzw. ein Unternehmen Daten über eine Person speichern, so ist dies nur mit der ausdrücklichen Einwilligung dieser Person gestattet.